Kommt zurück zu Ramanas Park. Wir werden heute hoffentlich alle restlichen Pokémon fangen können. Denn jetzt wird es erst richtig interessant. So, ich habe ein bisschen übergefarmt, könnte man sagen. Ist mir gleich aufgefallen. Ich habe irgendwie sechs, sieben Stück und ich brauche eigentlich nur fünf. Und zwar werden wir uns hier die Meeresplatte gönnen. Zack. Den, die Kontinentsplatte. So. Die... Himmelsplatte Die Genplatte Und Die Zerrplatte So Damit haben wir alle Platten Genau Das sollten alle gewesen sein Und nun Auf zu den Legis Ich würde sagen wir machen alle nach der Reihe wir haben ja schon in der letzten, am Ende der letzten Folge uns alle Kammern mal angeschaut. Also nicht wundern, dass wir jetzt keine Katzen sehen werden oder sowas. So, ich glaube, das hier wird die nächste Kammer sein. Auf jeden Fall steuere ich mich jetzt dorthin in die Richtung. Und wir machen die auch jetzt auch, also auf jeden Fall als nächstes. Also, let's go. Ich weiß nicht, ob die Musik hier anders sein wird. Ich werde mal versuchen, darauf zu achten. Let's go. Die Meeresplatte. Die Game Boy Advance Cartridge passt perfekt. Und was für ein riesiges Puppen wird uns erscheinen? Hier in dieser Zarwelt. Ein Kyogre. Kyo nee, ist es die gleiche Musik, die Lugia hat. Okay. Das wollte ich nur nachchecken. Ein Kyogre. Wenn man jetzt Kyure sieht, kann man sich theoretisch schon denken, was die anderen beiden sind, wenn man die Buchmann kennt. Aber gut, das kann man sich allgemein bei jeder einzelnen Höhle denken. Aber ich würde sie spoilern, für die, die naja, eventuell noch nicht wissen, würde ich nicht spoilern. Und ich glaube, weil Kyure ist ja nur Typ Wasser. Deshalb glaube ich, wenn ich eine Pflanzenattacke einsetze, ist es instant tot und äh, dann müsste ich resetten. Deshalb, ich habe den Flopper vergessen. <lacht> nice, ich habe wieder den Flopper vergessen. Ja, deshalb wer ich jetzt die ganze Zeit nur noch Kirsche ein, Ursprungswaage oder sowas. Das ist die Attacke? Oh mein Gott, was? What? ich habe ich noch nie gesehen, die Attacke. Was ist das denn? Uh, knapp. So, und jetzt rauf da mit den Hyperballs. Ihr seht schon, ich habe insgesamt jetzt 100. ich habe mir ein paar gekauft. Und wir waren in der letzten Folge hatten wir noch wie 50 oder so. Da habe ich mir ein paar geholt und einer reicht aus. Für Kyore. Kyogre macht absolut keinen Stress. Beim First Try gefangen. Hätte wahrscheinlich mit dem Flottbar auch funktioniert. Naja, egal. Kyogre! Man sagt, es habe die Meere vergrößert, indem es starken Regen heraufbeschwor. Eins schlief es am Grund eines Tiefseegrabens. Das stimmt. In Pokémon... Äh... Saphir. Genau, Saphir ist das Spiel. <lacht> Musste ich gerade überlegen. So, und da ist nun eine Statue. Ja, nicht da. Du musst bis nach links schwenken. Richtig. Da ist nun die Statue von Kyogre. Jetzt guckst du nach links. Ich denke, das Gegenstück wird jetzt nach rechts gucken. Denn das machen wir direkt als nächstes. Wow, war wie Kyogre einfach. Sind zwei Items. Eine Enigma-Beere ist hier. Oh, drei Items. Eine wunfru -Beere. Und äh, wie komme ich zur anderen hinten? Zum anderen Item? Oh, nein, das wollte ich nicht. Zum anderen Item oder geht das ja gar nicht, kommt man da gar nicht hin. Ah, doch von hier. Oh lol. Und eine Eipfelbeere. Okay. Das sind alles lustige Namen, aber können sie auch was? Eipfelbeere als getragenes Item ermöglicht diese Beere dem Träger in einer Notlage den Erstschlag. Okay, das ist cool. Als getragenes Item erhöht diese Beere die Genauigkeit eines Pokémon, sobald es in eine Notlage liegt. Und legt mal beere als getragenes Item für diese Beere die KP eines Pokémon auf wenn es von sehr effektiven Attacken getroffen wird ja, das sind alles so, die ganzen Bären die wir bekommen, das sind alles so Bären, die sollte man einpflanzen, nicht sofort benutzen, am besten einpflanzen und vermehren ja, ich war nicht fleißig mit den Bären, die waren mir ziemlich egal in letzter Zeit also nicht wundern dass ich davon kaum welche habe und auch nicht wundern, dass ich jetzt sehr oft abspeichern werde ich habe halt keine Lust jedes einzelne Legi nochmal neu zu machen ich hab da gelernt, nachdem ich Latios verkackt habe vom ersten Mal. Ähm, als nächstes machen wir das hier unten. Ich meine, hier unten war noch eins, ne? Ne, das war's nicht. Du warst das? Warst du das? Ne, du warst das? Ne, das warst du nicht. Nee, du warst die Genkammer. Oh, okay. Du bist die Genkammer... Ich muss mich ja erstmal zurechtfinden. Da hinten war die... Das war die Zerr. Hier ist gar nichts, das weiß ich noch. Hier war gar nichts. Wow, das ist echt ein verwirrender Park manchmal. Ist alles so komisch angeordnet und... Ich weiß auch nicht. Ah ne, dort. Hier war das, wo ich hin wollte, oder? Ich meine, hier auf dieser Insel war es, wo ich hin wollte. Hab ich recht? Habe ich. Genau. Den machen wir als nächstes. Denn das hier ist für den Kontinent. Das Gegenstück zu Kyore. Mit dieser Game Boy Advance Cartridge. Sehen wir es nun vor uns in Augen. Dieses Growdon. Wie cool das aussieht. Ich finde es auch cool, dass die hier... Äh, ja, mehr oder weniger Originalgrößen haben. Das finde ich sehr cool. Bon! Die Musik ist ein bisschen zu äh, unterhaltend dafür, dass es das so ein heftiges, krasses Pokémon hier ist, was ich, was mir gerade vor mir steht. Haben wir übrigens alle auch shiny hatten Ich glaube, ja einfach einfach resetten immer wieder. Irgendwann hat man es ein Shiny. Äh, gleichen Chancen wie bei anderen Pokémon. Das habe ich ja schon öfter gesagt. Jetzt bitte nicht den Flopball vergessen. So. Ich denke bei Gordon immer, dass das Typ Feuer ist. Aber es ist tatsächlich erst in der Mega-Entwicklung, Typ Feuer. Wahrscheinlich denke ich das, weil ich das in Omega Rubin immer hatte, das Pokémon. Mit der Omega-Form. Und da ist es halt Typ Feuer. Ja, genau. Hier ist es aber... Typ Boden. So, also macht das Normal-Damage. Ja. Weiß auch nicht jeder. Weil, würde ich es mal gesagt haben gerade ist nur Boden Mehr ist es nicht Einfach ein Boden Mann. Hat aber auch Es kann aber auch Feuerattacken Lernen, glaube ich Ich glaube schon Ja, Chaltera ist down das ist ein bisschen blöd Aber nichts Schlimmes Ich darf so Tricky Jetzt nicht reinsetzen Das wollte ich eigentlich Aber kann ich nicht machen Weil es ist nicht Feuer Und deshalb kann es Feuerdamage nehmen So, Überbälle werfen Kyoko hat überhaupt keinen Stress gemacht, ist instant reingegangen. Was mit dir Groudon? Oh du willst Stress machen, du willst der coole Bro sein hier, der richtig coole Typ. der will hier der richtig coole sein. Man merkt. Solange er nicht den Lavados oder den Latios macht, oder den Groudos, den Groudon macht, dann ist alles gut. Naja, dein Sonnentag oder was das war. mir gar keinen Sinn. Das verstärkt ja nur Feuerattacken oder nicht? Keine Ahnung. Ich meine, so ein Sonnentag würde nur Feuerattacken verstärken und nicht irgendwie Boden oder was auch immer. Komisch, dass es das dann kann. Aber egal. Es gibt ja auch also viele Legis haben auch so eine ganz langweilige Fähigkeit namens Bedroher. Ja, weil den Entwicklern nichts eingefallen ist. Warte, was? Komplett? Komplett. Aber ich find's cool, dass es hier die augen zu hat. <lacht> oh. Oh, oh, oh. Ich, ich one-shot es. Oh, nein. Oh, nein. Biss? Oder wie wenig Damage macht Biss? Viel zu wenig. Ei, ei, ei, Ich switch raus zu einem anderen Viech. Das geht so nicht. Hm, was? Nein. Nicht Items. Pokémon. Das ist schwierig. Das ist echt nicht einfach, den ich jetzt reinschicke. schicke. Du Traumagil geh mal rein. Ich hoffe, dass er jetzt noch schläft. Bleib schlafen, gerade. Schön schlafen. Die meisten Legis sind dafür bekannt, dafür bekannt, dass sie ewig lange schlafen. Also. Du kannst auch gerne schlafen. Und ich greife so lange an. So wenig Damage. Und. Schwebe. Haha. Ha. Du Idiot. Bitte mach das nicht so viel damit, oder? Ich glaube, das macht so viel Damage. Nee, macht überhaupt nicht. Okay, sehr gut. <lacht> Der checkt es nicht. Abgrundskling ist eigentlich die richtig starke Attacke. Ich glaube, sogar ist eine Signature. Kann das sein? Ja, auf jeden Fall, Nerv Groudon, richtig, auf jeden Fall nervt Groudon sehr, mit seiner Erholung. Also klar könnte ich auch jetzt schon die Bälle werfen, aber ich möchte ihn halt erstmal schwächen. Und wenn ihn... Okay, das hat sehr viel damage gemacht, mehr als ich wollte, aber... Obwohl, eigentlich ist das gut. Einmal Psychstrahlen, dann sollte es beim roten Bereich sein und dann werfe ich die Überfälle. Ja. Nein! Nein, die Verwirrung. Oh oh. Die Verwirrung. Obwohl, aber wird er wahrscheinlich wieder gleich sich einfach heilen, oder? Mit der Erhöhung. Na ja, komm, bleib einfach im Ball, dann müssen wir nicht drüber nachdenken, okay? Du schläfst ja sowieso gerade, du kannst gerade nichts machen. Eben, er schläft gerade und denkt sich so, ach, egal. Bleib einfach drin. Es lohnt sich nicht, dagegen zu kämpfen. Bleib einfach im Ball des Z der Zehlinge drin. Ist schon okay. Genauso sehe ich das auch, Groudon. Nachdem es sich vor Urzeiten einen erbitterten Kampf mit Kyogre geliefert hatte, schlief es in tief unter... schlief es in tief unter dem Erdboden gelegten Magma. Gelegene Magma. Krasses Viech. Vielleicht kriegen wir bei der Zer... Hammer, die Antwort warum die alle in der Zerbelt sind. Aber ich glaube nicht. Ich glaube es ist einfach nur so, weil es cool aussieht. Für den Fernservice. Wisst ihr was ich meine? Äh. Coole Pose. Äh. Lützi Bäre, Lützi? Lützi, Lützi, Solka. Solka Bäre. sich so lustig an die Namen. Oh, kann ich oh, ich hätte auch die einfach mal Und die Linganbeere. Die gucken wir uns auch mal ganz schnell an. Äh, ja, genau, hier. Äh, okay, eine davon hatten wir anscheinend schon. Was war denn das von der Beere, die wir schon hatten? Äh, okay, keine Ahnung. Auf jeden Fall die beiden Bären. Initiative und Verteidigung. Und was waren die eine Beere, die wir schon eingesammelt haben? Lützi, hier. Erhöht diese Beere den Angriffswert eines Pokémon, sobald es in Notla Notlage steckt. Okay, Moment. Können wir sortieren? Kategorie? Dann sind sie wahrscheinlich alle hier unten, ne? Ja, yep. sind jetzt alle hier unten. Okay. Da geht kurz heilen. Und dann machen wir den nächsten. So, da sind wir wieder. Und als nächstes machen wir die Kammer hier oben. Das ist nämlich die Himmelskammer. Mit der nächsten Game Boy Advance Cartridge. Hinein. Und wir finden nun das dritte Legi von den dreien. Kyure, Gradon und hier ist es Rayquaza. Aber aus irgendeinem Grund guckt es hier in diese Richtung, anstatt nach geradeaus. Warum auch immer. Okay, soll es halt in die Richtung gucken. Mir egal. Und ich meine, Rayquaza wurde tatsächlich schon mal in Shiny verteilt, oder? Ich glaube schon. Ich glaube, es wurde mal so ein mega shiny äh, Raquasa mal verteilt irgendwann. Ja, ja. Klimaschutz. Äh, Rayquaza hat auch nur in den ORAS Games den inneren Wunsch als Fähigkeit, wodurch sich dann sofort so Mega-Rayquaza entwickelt. Ohne irgendeinen Stein, ohne irgendwas. Das ist schon, was halt schon ziemlich krass ist, wie ich finde. Äh, ja. Oh nein, es, oh, es kann fliegen. Ich habe den Flopper vergessen, aber ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob ich es jetzt getroffen hätte. Weil es jetzt fliegen ein. Was übrigens effektiver effektiv für mich ist, aber mich nicht gilt. Okay. Also ich glaube Rayquaza, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Rayquaza bisher am schwersten sein wird hier. Weil es, oh, verteidigung sinkt. Weil es allgemein... Rayquaza ist allgemein ein schwieriges Pokémon zu fangen. Oh, ich habe es überlebt. Scheibele macht wenig Damage. Schön. schon noch mal rein, quitten. War sogar ein Quitt oder? Ne, war es nicht. Egal. Und jetzt die Bälle werfen. Rein da, mit den Bällen. Oh, Quasar, ich habe deine beiden Leute auch schon gefangen. Na, ja, sagt ja. Hey, nice. Yoga und Rakwasa machen überhaupt keinen Stress. Richtig cool. Daumen hoch an die beiden. Yeah. Es lebt in der Ozonschicht, hoch über den Wolken und kann daher vom Boden aus nicht gesehen werden. Mhm. Richtig. Es lebt oben in den Wolken. So hoch wie kein anderes Pokémon. Manchmal, wenn es Bock hat, fliegt es auch mal ins Weltall. Yeah! Richtig cool. Auch diese Effekte gerade im Hintergrund. Diese Blitze und so. Ja, ja, boka -Beere. Da hat da jemand einfach keinen Boka. Äh, okay. Äh, äh, äh. Roselbeere. Und die Hiebesbeere. Was machen die? Habe ich alles schon anscheinend. Somit mal kurz, bei meinen kaum Beeren, die ich habe. Ja, ja Boka beere Als getragenes Item bewirkt diese Beere Schaden bei jenen, die den Träger mit einer physischen Attacke treffen. Als getragenes Item bewirkt diese Beere Schaden bei jenen, die den Träger mit einer Spezialattacke treffen. Als getragenes Item schwächt diese Beere sehr effektiver gegnerische Attacken vom Typ Fee. Interessant. Das ist, das ist interessant. Okay. Hab ich nicht erwartet. Ihr solltet aber alle erwartet haben, mit wem ich als nächstes weitermache. Und zwar mit der Genkammer. Die war hier, ne? Genau. Die Genkammer. Unsere vorletzte Kammer. Und ich mein, wer wird wo aus dieser gameboy Cartridge rauskommen? Wer wird das wohl sein? Das kann niemand Geringeres sein als Mewtwo. Du? Oh yeah. Ich weiß nicht, Mewtwo ist irgendwie in jedem Remake vorhanden, oder? Das ist einfach so ein Muss-Pokémon. Und allgemein in jeder Gen, um ehrlich zu sein. In fast jeder Gen, meine ich, gibt es Mewtwo. als so ein besonderes Pokémon. Zum Beispiel auch, das fand ich ziemlich cool, damals in ähm, XY, da gab es so eine eigene Höhle, extra irgendwo am Ende des Spiels oder sogar After Story, nur für Mewtwo. Fand ich richtig cool. Und Mewtwo fand das auch ziemlich cool. Was ist denn heute los? Wir kriegen alles ein einen Part hin. Ja, freut mich, klar, cool. Kein Problem. Das war Mewtwo. Es entstand durch eine Neuanordnung von Mews Genen und soll das grausamste Herz aller Pokémon besitzen. What? Am Ende vom ersten Pokémon hat man doch gesehen, dass es äh, die Menschen dann am Ende doch verstanden hat. Und sich dann distanziert von denen. Damit es keinen Streit mehr gibt. So, ich habe euch den... Film Tut mir leid. dass ich euch den uralten Film gespoilert habe. Mewtwo, ich mag mir das ist ein cooles Pokémon. Damals war es bekannt als das stärkste Pokémon aller Zeiten, aber das ist schon lange nicht mehr. Das ist es schon lange nicht mehr. Okay, und nun machen wir uns auf zur letzten Kammer: die Zerkammer. Ups. Das war die Fall-Taste. Hier muss ich erdrücken drücken. So und äh, ich mir wurde gesagt, ich soll hier mein Giratina ins Team tun. Wahrscheinlich, weil man hier dann endlich durch die Zerrplatte, durch die DS-Cartridge, dann endlich das Origin Form Giratina bekommen kann. Weil normalerweise in den originalen Spielen konntest du die Origin Form direkt nachdem du Giratina fängst. Bekommen, aber hier haben sie es irgendeinen Grund hierhin verschoben. Und ich habe ein bisschen Hoffnung, dass es cool aussehen könnte. What? What fuck. Äh. Warum ist hier ein Giratina? Und warum ist es so dunkel? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. So, ich habe jetzt mal meinen Shiny äh, Giratina ins Team getan. Ich speichere sogar noch mal ab, ich bin gerade total verwirrt! Ich hab doch schon Giratina! What? Das ist das, ist das Giratina-Theme! Ich weiß gar nicht, ob das beim originalen Giratina auch da war, das Theme, aber ich hatte ja aus Versehen den DS-Player an. Deshalb genießt es hier. Ja, Zwinger. Brrr. Okay, zwei Fragen. Warum ist es schwarz? Ne, drei Fragen. Warum ist es dunkel? Nicht schwarz, dunkel. Warum ist es dunkel? Warum ist es Level 100? Und warum ist er überhaupt ein Giratina? Hä? Ich, äh? ich habe so viele Fragen gerade. Kann ich? W kann ich fangen? Du kannst kein... Was? Ich kann keinen Ball werfen? Ich sehe gerade zum ersten Mal die Attacken von meinem Giratina. Giratina, versus Girati was ist Giratina? Was geht hier ab? Ist das ein Schatten-Pokémon aus Pokémon äh, DX und Pokémon Evolution oder was? Ich bin total verwirrt. Aber die Musik ist trotzdem episch. Ich meine, es ist das giratina film ne? Aber was? Ich verstehe gar nichts! Und warum steht da einfach nur Giratina setzt Drachenklaue ein? Warum nicht Giratina äh, Gegner oder sowas? Komplett verwirrt. Was geht hier ab? Ich, ich versuche einfach mal die G Musik zu genießen. Warte, was? Ich denke mal, dass ich angreife, weil da nie steht in Klammern Gegner. Also, normalerweise ist das immer so ein Pokémon. Aber bei ihm nicht. Ich, ich bin so verwirrt. Da steht ja auch, ich habe schon gefangen. Oh, oh. Oh, oh. Oh, Teterra, du hältst das gut aus. Und down! Ich konnte es ja nicht fangen. Von daher... Le ...wundert Giratina, für Sie? Hey, das gibt gute Erfahrungspunkte. Kann ich noch nochmal machen? Okay... Aber ich krieg jetzt schon den Orb, oder? O oder? Eine Origin Giratina-Statue. <lacht> Die ist sogar falsch rum. Oh, da ist sogar so ein X. Äh, kein X, so ein verboten Symbol. Oh, wir sind falsch rum. Okay, das ist gruselig. Aber irgendwie cool. Meine Steuerung ist auch komisch. Platinum Orb. Genau das braucht man. Das zeige ich auch sogar, euch sogar direkt. Und zwar mit diesem Platinum Orb. Wo ist es denn? Ist es nicht da? Ist, ist es woanders? Trainingstasche? Ah, hier. Platinum Orb. Ein glühender Orb verstärkt Attacken vom Typ Drache und Geist, wenn Giratina ihn trägt. Aber nicht nur das macht es. Sondern es verwandelt sich in die Form, die wir gerade gesehen haben. Und schaut es euch an. Richtig cool eigentlich. Nee, ich kann mal keine neue... Ich kann das nicht noch mal machen. Ich habe ja hier schon eine noch drin. Okay. wenn ich jetzt noch mal da reingehen? Das ist wieder andersrum. <lacht> okay. Ja, das war Ramana's Park. Das war eine Überraschung. Ähm, ich weiß nicht, ob das irgendeine Lore hat. Aber das äh, hat mich jetzt ein bisschen überrascht. Ähm, ich würde gerne mal Giratina hinter mir rennen lassen. Aber leider kann ich es nicht, weil es halt gerade besiegt ist. Ich werde es mal ganz kurz teilen. Und dann werden wir uns anschauen, wie Giratina in der Form aussieht. So, wollen wir uns doch mal anschauen, wie Giratina in seiner Origin-Form draußen aussieht. Ach, das kann man hier nicht rumlaufen lassen. Oh. Hier kann man keine Pummel rumlaufen lassen anscheinend. Hier? Hier drin vielleicht? Auch nicht. Dann machen wir es halt... Vor Ramanas Park. Wir sind jetzt übrigens durch mit Ramanas Park. Das war alles. Das waren alle Legis, die man in Pokémon leuchtende Perle bekommen kann. Also, es gibt noch ein bisschen was, was wir machen könnten. Aber für Ramanas Park war das alles. Und schaut euch das an. Wie cool dieses Giratina auf der Overworld aussieht. Und ich glaube, ich fliege sogar mal woanders hin, wo wir mehr Platz haben. Zum guten alten Herzhofen. Ihr wisst, ich mag Herzhofen. Es ist eine schöne große Stadt. Da kann man sich schön das Pokémon genauer anschauen. Ich glaube, hier haben wir auch original unser shiny Gigantino angeschaut, oder? Das war doch hier. Und guckt euch das an, wie cool das aussieht, yeah! Falls ihr euch fragt, warum ich überhaupt einen shiny habe, da habt ihr euch, habt ihr wohl ein Video verpasst. Oh yeah, sieht das ist cool aus. The Negative bewegt sich ganz leichtfüßig. Ja, es ist einfach ein Wurm. Es ist einfach ein Wurm in dieser Form Ja, welche Form findet ihr cooler? Und wie fandet ihr allgemein Ramana's Park? Das würde mich sehr interessieren Und, ähm, ja, ich weiß nicht Vielleicht habe ich noch irgendwas dran Ansonsten haben wir hier eine kürzere Folge Weil heute lief einfach alles perfekt Und, ähm, ja!